Und wir brauchen jetzt schnellstmöglich den massiven Ausbau erneuerbarer Energien und keine Scheißbeförderung von dreckigen Konzernen. Lasst euch nicht dauernd erzählen, dass dieses Dorf nicht gerettet werden kann, weil ob dieses Dorf stehen bleibt oder nicht, entscheidet nicht RWE und entscheidet auch nicht die Landesregierung, die gewählt wurde und sich damit profiliert hat, dieses Dorf zu retten, sondern das entscheiden wir Menschen, die da sein werden, wenn die Abrissbagger kommen. Ich befinde mich hier am Tagebau Garzweiler, den ihr hier hinter mir seht. Bereits vor einem Jahr war ich schon einmal in Lützerath, dass ihr hinter der Kamera sehen würdet, wenn ihr euch umdrehen könntet. Hier findet heute wieder eine Großdemo statt, also direkt an einem der größten Gründe für die Klimakrise weltweit. Ja, auch ein Jahr später ist Deutschland immer noch Weltmeister beim Abbaggern von Braunkohle. Auch steht immer noch der schädlichsten Kohlekraftwerke der EU in Deutschland. Es ist also bisher wenig passiert. Auch dürfen nur noch 70 Millionen Tonnen Braunkohle hier aus dem Tagebau abgebaggert werden, um das 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten. Das haben zumindest Berechnungen aus dem Jahr 2021 ergeben. Also das Budget ist theoretisch sogar noch weiter geschrumpft. Hier in Lützerath verläuft die 1,5-Grad-Grenze. Hier geht es nicht nur um ein Dorf, Lützerath wurde als Verhandlungsgegenstand verwendet und nun aufgegeben werden, um RWE zu besänftigen. Dabei ist der frühere Aufstieg, hat der frühere Ausstieg gar keinen Nennzwerg, nennenswerten Vorteil für die Klimakrise, egal wie oft Habeck von einem guten Tag fürs Klima spricht. Mit dem Kohleausstieg 2030 hier in NRW sollen in dem Tagebau Garzweiler aber noch 280 Millionen Tonnen Braunkohle abgebaggert werden. Das sind also über 210 Millionen Tonnen zu viel. Dadurch überschreiten wir deutlich das 1,5 Grad. -Limit. Officially Luzerat is no longer a village for the people on this planet. It's no longer the home of those who were born here. Heute ist dieses Dorf nur eine für diejenigen, die es verloren haben und Selbst in der Energiekrise zurzeit wird diese 280 Millionen Tonnen Braunkohle definitiv nicht brauchen. Das heißt, Lützerath muss nicht abgebaggert werden. Denn das, was wir an Kohle noch brauchen, befindet sich hinter uns, ist freigelegt und kann abgebaggert werden. Es muss kein weiteres Dorf mehr weichen. Es muss Lützerath nicht weichen. Ja, die Bagger stehen still in den Geländen, gegen die Kohle. Oh Bagger, ciao, Bagger, ciao, Bagger, ciao, ciao, ciao, ciao, in den Geländen. gegen die Kohle, gegen Zell und CO2. Aber anstatt die Energiewende hier vor Ort endlich voranzubringen, hat man sogar um Lützerath und Immerath noch Windräder abgebaut, weil diese dann im zukünftigen Tagebau liegen würden und somit ja im Weg stehen. Das ist fatal in den Zeiten, in denen die Klimakrise weiter und weiter eskaliert. Mona Neubauer und der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck haben den Kohleausstieg 2030 hier in NRW als Kompromiss, als einen guten Kompromiss empfunden. Das ist kein guter Kompromiss. Das ist keine Redepolitik. Show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented it Being negative when you should be getting after it